vielleicht nochmal zu Inhalten in Seminaren, die um, man um, nachgeblättert, bei mir. Geschichte, ähm, das lief so ab, Thema, nehmen wir mal am Bauernkrieg, Bauernkrieg war ein Thema, bei unserer Geschichte. Und da ging die Auseinandersetzung, das war halt, Auseinandersetzung zwischen Bauern und feudalen Herren. Oder unsere Seite hat gesagt, das war, wenn man bei Marx nachliest, schon eine Form der frühbürgerlichen Revolution. Also so gegen die inhaltlichen Auseinandersetzungen oder im anderen Fall Geschichte äh, Faschismus. Das wurde meistens so erklärt, das ist sozusagen Diktatur und so weiter. Er äh, hat mit sonst wenig zu tun. Ja, man hat gesagt, Faschismus ist nur eine Herrschaftsform des Kapitalismus. Aber ist eine Herrschaftsform, Faschismus ist eine andere brutal. Aber es sind beides auf der Grundlage vom kapitalistischen Gesellschaftsbasis. Ja. Und das war so die Aufmerksamkeit, die inhaltlich gelaufen ist, zwischen den Dozenten und den vornehmlich Linken. Oder, mhm. oder in Pädagogik, sehr wichtig war immer, es wurden uns was erzählt über Pädagogik, Didaktik und die Studenten haben halt gefragt: Ja, und was ist eigentlich in der Schule, was ist in der Realität? Da haben wir viel zu große Klassen, da haben wir überhaupt keine Lehrer, die Verhältnisse müssen doch auch sehen, doch dann anders aus wie der was Sie uns abstrakt hier erzählen, über Pädagogik, das war auch so <lacht> eine